Russland hat angekündigt, mehr als 20 deutsche Diplomaten des Landes zu verweisen. Der Schritt sei eine Reaktion auf eine so wörtlich massenhafte Ausweisung von russischen Botschaftsangehörigen in Deutschland. Das Auswärtige Amt bestätigte lediglich, beide Seiten hätten über das Personal in den diplomatischen Vertretungen gesprochen und es habe einen Flug nach Moskau gegeben. Nach Beginn des Ukraine-Krieges im vergangenen Jahr hatten Berlin und Moskau bereits Diplomaten ausgewiesen.